Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 1. natürlich. Natürlich. Ich mache ganz kurzes Tutorial, aber nur wirklich das Minimum. Das ist einfach blocken. E4 kann ich einfach spammen, dann haut er immer wieder zu. Ah, kommt, dann kann ich ja noch nicht. Ja, okay, ich, ich glitsch dich mal in den Boden rein, weil du so scheiße bist. Achso, jetzt. Ich kann ihn wirklich einfach voll spammen. Ich guck mal, was... Weil ich hab die immer unterbrochen irgendwann, weil das nicht fertig geht. Vielleicht hört er ja irgendwann auf. Sieht nicht so aus, ich hab keine Lust mehr. Sorry, aber die Tutorials, die check ich jetzt. Ja. Ihr ja, habt's gehört. Wo geht's hier raus, verdammt? Ach, hier. Ich bin gut, ne? Man merkt, wie viel Zeit ich in diesem Trainingsareal verbringe. Die Wurfmeister sind später, denke ich, doch noch recht wichtig. Und für das benutze ich es, denke ich, immer viel zu wenig. Und ich habe einfach nur 5 Leben. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, das wird so mühsam später noch. Ja, es gibt einige Menschen, die dich verhindern wollen und das sind dann geistig Behinderte. Leute, die betteln und dich nicht in Ruhe lassen, wenn du die tötest, ist dann einfach scheiße. Aber es sind da wirklich die, die deine Deckung auffliegen lassen teilweise und das Ganze verdammt schwer macht für dich. Nicht, dass ich jetzt der beste sneakige Typ bin, aber das ist mühsam. Und ich muss dazu einfach mal sagen, noch nebenbei, bis jetzt, was ich gespielt habe und auch vom Charakter heißt Assassin's Creed mein Lieb 3, mein Lieblingsteil, wollte ich was sagen. Assassin's Creed 3 ist mein Lieblingsteil. Ich nur das weiß, das ist cool. Das hat nichts mit rassistisch zu tun. Ich galoppiere einfach, dann bin ich schneller als die Soldaten. So. Ja, nee. <lacht> ich finde das Weiß einfach schön. Äh, das Schwarz ist auch cool aus. So nicht. Wir werden noch genug Pony reiten, keine Sorge. Ähm, nee, Assassin's Creed 3 ist vom Charakter her, der Connor ist einfach einer meiner Lieblingsassassinen. Wobei Ezio auch cool ist und Alter ihr dann später auch noch ganz okay wird. Er ist halt der erste, den wir kennenlernen, aber... Hm. Ja, er bleibt ein bisschen arrogant bis zum Ende. Weil ich natürlich das auch ändern muss. Es muss eine Lernkurve geben, ne? Klar, sonst könnt ihr nicht einfach sagen, ja, der ist immer noch arrogant. Aber du hast jetzt gewonnen. Das wäre ziemlich lame. Oh, ne, ich, ich muss da mal kurz. Genau. Ähm, ihr seht das Symbol unten rechts auf der Minimap jetzt. Diesen Adler. Das bedeutet halt nichts anderes, als da oben ein Aussichtspunkt ist. Ich gehe mal runter vom Pony. Das Pony folgt mir tatsächlich später. Das kommt dann dahin, wenn ich da bin. So, die Aussichtspunkte muss ich jetzt hoch. Ich mache das ein bisschen komplizierter wahrscheinlich, also es geht. Aber ist egal. Wir können sie ja. Ich wechsle kurz auf die Hidden Blade, weil ich finde, die versteckte Klinge finde ich im Geisten einfach. Ist halt so das Assassin's Creed, die Zeichen irgendwie, die Klinge und dieser Sprung. Der Todessprung. Und das gibt mir jetzt einen Teil der Minimap frei und einen Teil der Map allgemein. Ich zeige euch das ganz kurz im Map-Menü nachher. Nachher, habe ich gesagt, sorry. So, wenn ich jetzt auf der Karte gucke, seht ihr, dass wir hier einen Radius freigeschaut haben. Diese ganzen Punkte hier kann ich angucken. Diese ganzen Erinnerungspunkte, also Aussichtspunkte, den hier werden wir nicht holen, weil da muss ich da runter und dann da hoch. Da muss ich dann eh später noch hin mit der Flagge. Vielleicht hole ich den, damit ich den Teil sehe. Aber der ist optional, den gibt es später. Und dann kann ich hier runter. Zack. Ah ja, und wenn ich 15 davon habe, dann 15 von diesen op optionalen Missionen, dann gibt's mehr live. Mach das, nicht doch einmal. das ist okay, tut mir leid. Ich will da eh nicht mehr hoch. kacktum. Ja, das Schöne ist, wenn die jetzt sagen, ja, die müssen wir holen, dann bin ich einfach zu schnell. Das ist voll geil. Ah, ich markiere mir trotzdem ganz kurz mal den nächsten Aussichtsturm. Wir müssen hier nach Damaskus, das heißt, den werde ich garantiert noch abfangen können. Einfach damit ich eine ungefähre Richtungsangabe habe. Und ich weiß, dass da irgendwo noch eine Flagge ist. Mal kurz gucken, wo. Die ist nicht hier oben. Da ist sie. ist ich doch, so. So, ich kann jetzt meinen Pony nehmen oder ich kann ein anderes nehmen, das hier übrigens rumsteht. Die kann ich immer sammeln, die, die Ponys, wie ich will. Und ja, die Flaggen gibt es mehr als genug. Das ist. Da kann ich endlos sammeln. 100 Stück pro Ort eigentlich. 20 in Masyaf und 100 im Königreich, 100 in Damaskus und 100 in den anderen Orten. Wobei Damaskus und so immer in drei Untergebiete kategorisiert sind, es ist das immer, äh, also alle Orte sind in Arm, Mittelschicht und Reiche Schicht geteilt und jeweils 33 Flaggen sind da verteilt. Oder in der Mittelschicht, glaube ich, 34 jeweils. Die gibt es zum Kollekten und Templer. Es gibt auf der ganzen Map 60 Templer zum Holen und ja, man lernt die Map sehr gut kennen, wenn man das macht mit der Zeit, weil es da sehr viele Orte gibt, die man sonst gar nicht besuchen würde. Aber ich kann von Pony nur das Schwert benutzen, deswegen habe ich immer das Schwert equipped. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, die Synchro hängt teilweise ein bisschen, weil es halt sehr viel lädt da dann gleichzeitig. Da draußen ist noch eine Flagge, die sehe ich gerade. Ich weiß aber nicht, ob wir da direkt hinkommen, ehrlich gesagt. Ich muss kurz die Map angucken. Doch, eigentlich schon, weil wir müssen dahin. hin. Hm, eigentlich müsste jetzt beim Pony kommen. Egal. Das steht da hinten rum. Okay. Äh, dann gucke ich mal ganz kurz, wie ich da hinkomme. Da drüben war das. Hier hinten haben wir den ersten Templer da. So, und jetzt kämpfen wir gegen den. Ich kann nicht kontern. Fuck, das wird richtig schwer. Das wird richtig schwer. Mal schauen, ob ich den hinkriege. Nein, kriege ich nicht hin. Ja, habe ich mir gedacht. Den Templer müssen wir noch stehen lassen. Also wirklich, wenn ich kontern habe, kriege ich die Kämpfe tatsächlich hin. Und ohne Konter ist das Kämpfen einfach so unglaublich schwer. Also lassen wir den Templer da hinten. Ich wusste da mal irgendwas, aber ich wusste nicht mehr, ob es der Templer war oder eine Flagge. Das ist nämlich voll mies, den geben sie dir jetzt schon, aber den kriegst du nicht klein eigentlich. Ich wollte den äh, ermorden von oben, aber das geht auch nicht irgendwie. Ist nix, gut. Vielleicht kann ich ihn von der Seite abstechen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das hinkriege sogar. Ich probiere das einmal kurz wenn es nicht klappt, dann lassen wir es sein. Das war ein bisschen wegen der Kiste, ein bisschen nervig, aber so, den haben wir geschafft. Ich wusste, irgendwie geht es heimlich. Habe ich letztes Mal auch so gemacht. Das Teil ist teilweise ein bisschen tricky. So, hier müsste eine Flagge hier unten sein. Ja, ich erkunde die Länder sehr gerne ein bisschen. Da drüben. Ja, und jetzt muss ich darüber, um die Flagge zu holen. Ich kann mich auch hier fallen lassen, aber ich glaube, das ist einfach... Da drüben ist nochmal eine. Nein, fuck. Ja, natürlich, das glaube ich, muss man gar nicht erwähnen. Assassin's Creed ist ab 18 natürlich. <lacht> Dass das man das mal nebenbei noch so gesagt hat. Das ist nochmal eine Flagge, ja. Bis ich bestimmte Techniken drauf habe, sind manche Flaggen und Aussichtspunkte nicht erreichbar. Ich glaube, in Assassin's Creed 2 kam das dann mehr zum Thema nochmal. Gehen wir mal kurz hier runter. Da kenne ich gerade noch einen Ort. Wir müssen eh in diese Richtung, keine Sorge. Also ich renne jetzt einfach quer über die Map und sammle schon mal alles ein. Oh, wow. Schwimmen kann er nämlich nicht, der Alter. Ja, das ist sehr interessant. Der ertrinkt sofort. Fand ich immer ein bisschen seltsam, aber ist halt so. Wir sehen hier gerade keiner. Sonst hätte ich den auch geholt. Die hole ich dann später. Am Ende wahrscheinlich dann. Also nach der Main-Story. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Ich glaube, ich muss in diese Richtung. Warte mal. Entschuldigung, schnell. Doch, Karte war richtig. Nein, nicht zusätzlich. Ja. ja, ich muss da runter und dann links. Das war richtig. Hier gäbe es auch unzählige Orte, um anzuschauen. Flaggen. Da oben ist eine Flagge nämlich wieder. Hey, ich gehe mal kurz in Heu, um mich zu verstecken. Komm, Geh, geh da rein. Normalerweise kommt jetzt random ein Soldat angerannt, der sagt, oh nein, wir haben die Schwerte von... Außen nix. <lacht> Meistens kommen die außen nix raus. Ist sehr unterhaltsam. Ich sage, es ist sehr viel, es unterhaltsam, ne? Aber ja, ich finde es tatsächlich sehr lustig. Coole Landung. Ach ja, dieser Aussichtsturm ist mitten in einer Basis, glaube ich. Kann das sein? Da gibt es so viele Flaggen und so auch, aber das gucke ich, ob ich die mache. Ah, nee, das ist nicht die. Okay. Glück gehabt. So, ich muss mich ganz kurz ein bisschen verstecken gehen, wenn das geht. Sicherheitshalber gucken, dass da kein Templer ist. Weil wenn ich da noch probieren um den Templer rumzulaufen, dann ist es noch schwieriger. Weil die Templer sind verdammt stark, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Zack. Und komm. Hoch. Ah, da ist eine Flagge, guck mal an. Ich bin doch gut. Ja, nein, die Aussichtspunkte nehme ich auf jeden Fall mit, weil das ist eine Map, die ich sehen will. Und ich weiß im zweiten Teil, glaube ich, was? es, gibt es eine Bonusstory, wenn ich alle Aussichtspunkte habe. Die dann aber nicht kann, ist, weil der Typ, den ich in der Bonusstory noch umbringen kann, ist in der Brotherhood-Series, also der nächste Teil, mit Ezio nochmal, Revelation, ist dann der dritte Ezio-Teil. Äh, kommt er wieder vor. Also, dass ich den umbringen kann im zweiten Teil... Ist non und für den dritten Teil eigentlich, der kein dritter Teil ist, sondern ein 2.2. Weil Assassin's Creed 3 ist eigentlich der fünfte Teil. Ich weiß, es klingt sehr verwirrend, aber es ist nicht so schwer. Gib mir die Flagge und halt die Fresse. So. Ciao. Karte. Nein, ich wollte den Aussichtspunkt markieren. Weil da muss ich eh hin. So. Habe ich ein Pferd? Wo ist mein Pferd? Ich nehme ein neues. Ja, weil das ist ein richtig dummer Ort für eine Flagge, leider. Ach, oben ist nochmal eine Flagge, leck mich. Da komme ich hoch, auch mit den Soldaten vorne dran. Die schmeißen Stein auf mich, tatsächlich. Ist voll assi. Nein, nein, nein, nein, nein, ich kann nicht grabben. Oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Ich sollte die Flagge vielleicht sein. Ich probiere es noch einmal, wenn ich runtergehauen werde, dann lasse ich es sein. So, jetzt springe ich auf den Pferdentower. <lacht> Wo ist mein Pferd? Da ist es. Ich glaube, da hinten war noch mal eine. Scheiße. Ja, da war tatsächlich noch eine. Ach komm, leck mich. Die holen wir später. Jetzt ist Feld. Da hinten war noch ein Templar. Wir müssen da eh noch mal hin später für den Templer. Ja, eben, sie verlieren mich jetzt mega schnell, weil sie nicht nachkommen vom Tempo her, logischerweise. Aber vom Turm stehen auch immer Soldaten rum. Das heißt, ich muss mega aufpassen, weil die greifen mich jetzt auch an. Die sind immer gewarnt. Okay, ich habe Glück. Die haben mich tatsächlich sein gelassen. Normalerweise passiert das nicht so schnell. Ja, und hier sind wir jetzt in der gegnerischen Basis drin. Das heißt, hier muss ich doppelt vorsichtig sein und alles rennen wird sofort verdächtig. Und da hinten ist auch noch ein Templer, den sehe ich gerade. Den lasse ich jetzt mal in Ruhe. <lacht> weil ich will ja doch mal nach Damaskus kommen. Wir sind. Ja, erst eine Viertelstunde dran. Ich glaube, eine Folge, eine Stunde ist, glaube ich, ganz okay, komm. Ey, geht doch. hoch. Also, sonst habe ich das Gefühl, bei diesem Spiel kommen man nicht voran, wenn ich nicht eine Folge, eine Stunde mache. Ich werde es einfach zwischendurch unterteilen mit anderen Spielen. Und jetzt, da ich weiß, dass Streamen momentan nicht geht, muss ich gucken, ob ich es Online irgendwann noch weiter spiele offline. Oder ob ich warte, vielleicht mit der neuen Kiste mal gucke dann. Weil irgendwie reizt mich das gar nicht. Und ich habe zum Beispiel noch Halo offen, die komplette Reihe. Und ich habe noch nie Halo gespielt, deswegen würde ich mich das eigentlich auch mal reizen. Weil Halo ist eigentlich ganz okay, finde ich. Klingt ganz interessant tatsächlich. Komm hoch, so. Dankeschön. Dass ich da mal nichts sehe, ist so nervig. Ja, ich bin gerannt. Ich habe nur noch 200 Meter, die rein ich kurz, wenn ich kein Pferd finde. Sorry, nee, ich bin nur kurz zum gucken, ob da noch was noch eine ist. Weil ich holen mich eh nicht ein, wenn ich hier renne. Normalerweise. Ah, ich wusste, das noch was. So. Ach, jetzt habe ich mein Pferd wieder. Cool. Ein anderes. Das ist ein graues. Oder? Wollen wir mal kurz in die Sonne gehen, dann sehen wir es. Nope, bis man weiß es. Und das ist. Damaskus. Akon ist noch eine Stadt in Jerusalem. sind die zwei anderen großen Städte da in dieser Welt. Also in dieser Welt, in diesem Gebiet, in dem wir uns befinden werden. Andere Gebiete werden wir nicht erreichen über dieses Spiel. Erst später dann über andere Teile. Ja, jetzt fangen wir schon da... Ah ja, das ist die Pferdestall, da komme ich nicht rein. Äh, jetzt fangen wir schon mit den Missionen an, die sind jetzt noch nervig. versucht es. Ja, komm her, ich zeig's dir. Das ist am Anfang noch wichtig. Später mache ich die Mission dann erst, wenn ich Konter habe. <lacht> ich werde jetzt merken, mir konnte es alles ziemlich mal einfacher dann. Danke, mein Junge. Ich wünschte Aber eigentlich sollten die tot sein? Keine Ahnung. So, und jetzt kann ich hier X drücken und dann laufe ich automatisch. Da muss ich jetzt nichts steuern. Die bringen mich automatisch mit. Ich meine, ich falle auch null auf in dieser Konstellation. Wirklich gar nicht. Also, wer dann einen Verdacht hat, der ist einfach dumm, oder? Also, ja. Ich finde... Nein, ich verstehe schon. Klar, fürs Gameplay und so ist es hilfreich. Ich finde es auch voll okay gemacht. Aber eigentlich logisch gesehen halt wieder... Schossen. Irgendwie. Warte noch kurz, bis ich drin bin, an den Wachen vorbei. Ah, ja. Habt ihr das gehört, dass ich mal übers Wasser läuft? So, und jetzt kann ich raus. Nö, ich mache hier nichts verteidigt. Ist so auffällig, diese ganzen Treppen hier. Das ist voll cool. So, jetzt sind wir in der Stadt drin. Und ich muss kurz gucken. Ah, mit, jetzt habe ich mit Select eine, eine Map tatsächlich. Da muss ich hin, auf diesen Aussichtspunkt. Das ist der erste Punkt, den ich brauche. Damit ich die Stadt kennenlernen kann. Und das müsste dieser große Turm da drüben sein. Also, dieser große Turm. Das ist nicht so ein Riesending. Dann sind wir sehen jetzt 100 Saracenen-Flaggen in Damaskus. Kommen wir hoch. Ah, ne, es ist dieser große da. Ich dachte, das würde. Ja, dann. Mega random eine Flagge hier mit der Türken-Flagge drauf. Also mit der heutigen türkischen Flagge. Ist nur heute Türkei. Ich glaube, es hieß, ich weiß nicht mehr, wie es früher hieß. Ich bin nicht gut in Geschichte, ehrlich gesagt. Es war nicht mal das türkische Reich oder so irgendwas. Ach, keine Ahnung. Ich weiß, es war viel größer damals und Türkei ist dann noch so ein Überrest davon, wenn man es so sagen will. Ist da drüben eine Flagge an der Wand? Sieht zu so Hause, ne? Eine Flagge habe ich gesehen, aber die liegt, glaube ich, nicht auf dem Weg. Und zwar direkt auf dem Holz. Ich weiß, dass einer unten bei dem Booten ist. Das ist echt, da unten liegt es hier. Ah, ich bin mal da runter. Mal schnell schauen. Okay, wie ihr seht, haben wir jetzt äh, diebstahl äh, Ich habe leute für mission Und ich habe mein Headquarter. Ich weiß nicht, ob ich den Taschendiebstahl... Ah, ich muss eben Nachforschungen machen. Ich muss zuerst ins Büro, damit das überhaupt Sinn macht. Sorry. So, jetzt hier wieder wegkommen. <lacht> Alles klar. Deswegen ist es sehr mühsam mit ihm. Um, um leichter wegzukommen, ich weiß. So. Jetzt habe ich es geschafft. Teilweise das ziehen hier ist echt mühsam zum Springen. So, jetzt gehe ich mal hier hoch, damit ich danach auf den guten Holzdeck komme. Also gut aufs Holzdeck kommen, so. Und danach geht es ins Büro. Das Büro ist immer unser Headquarter, eigentlich in jeder Stadt. Das ist recht gut versteckt und ich komme da nicht rein, wenn ich nicht unauffällig bin. Also sobald mich jemand äh, sieht oder verfolgt, ist das einfach zu. Und das ist verdammt wichtig, das zu wissen. Ich mache hier kurz einen Aussichtspunkt. Ja, ein Damage ist okay. Ja, Bürger retten kann ich leider nicht gut jetzt. Das lasse ich noch ein bisschen. Das bringt mir dann tatsächlich auch nicht viel. Ich glaube, Partisanen gibt es später, die dann Soldaten verprügeln, wenn ich an denen vorbeilaufe. Brauche ich jetzt aber noch gar nicht. Okay, ich bin schon am Aussichtspunkt vorbei. Wenn ich auf diese Leiter wollte, dann muss es der Turm da drüben sein. Ja, die Aussichtspunkte sind mega wichtig. Jetzt unten rechts sieht ich die Map zwar nicht so gut, aber im Allgemeinen zu wissen, was, wo ist überhaupt, ist verdammt wichtig in dieser Stadt. Und was ich auch machen werde, ist, ich hole mir mehr Bonusinformationen rein. Das heißt, ich werde die Aufklärungsmissionen, ich muss, glaube 3 von 6 abschließen oder 2 von 6, ich werde alle machen. Einfach das noch so als kleine Info. Einfach weil ich finde, die sind dann doch noch relativ wichtig. Und weil sie für den DNA-Strang am Schluss wichtig sind. Und wenn ich sie nicht mache, muss ich die ganzen Missionen nochmal spielen. Es braucht noch nicht ewig Zeit. das ist wirklich ein paar Mal Leute verprügeln, jemanden ausrauben, zuhören und das war es dann auch schon. Ist nicht so schwer. So, und jetzt muss ich kurz gucken, was ist das Nächste? Ist hier ein Aussichtsturm nochmal? Der liegt direkt auf dem Weg tatsächlich für mich. So, ich sag sehr viel tatsächlich in letzter Zeit. Das ist ich probiere das nicht so extrem zu machen, aber es nervt. Ja, wir werden kurz die Aussichtspunkte jeweils in der Stadt machen, weil ich finde, es gehört ein bisschen dazu, dass man die Stadt so sieht. dann. Flaggen werde ich nicht holen, aber die Missionen und die Aussichtspunkte. Und wenn ich in die Stadt reinkomme, dann starte ich halt einfach mit den Aussichtspunkten direkt. Bis ich mal beim Büro bin, dann so ungefähr. Weil jetzt habe ich hier keinen Aussichtspunkt mehr, außer der, der mir noch angezeigt wird, der ist jetzt weg. Und der nächste Halt das ist dann das Büro. Und danach geht es dann kurz hier rüber. Zu diesen fünf im Bogen. Zu diesem. Und dann mache ich die Mission. Und wir gehen ins Büro. So, und da unten ist eine Flagge. Sorry. Das Abholen macht er automatisch. Da muss ich nichts machen. So, und da oben ist das Büro dann direkt schon. Da. Ja, und dieser Deckel ist dann einfach komplett mit... Also nochmal so ein Holzding drunter. Da seht ihr auch die zwei Schienen, auf denen das dann runterfahren kann. Oder rüberfahren. Wenn ich nicht erwünscht bin. Hallo. Alter, hier. Schön, euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Hier war so gut eine, eine Flagge versteckt. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler. Fangt im Zugbezirk an. Ich schlage vor, dass er die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Basar nordöstlich von hier, die Madrasa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Alter, ihr. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen, würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut, dann geht. Ah, alles klar. Ja, ich kann jetzt hier raus. Ist echt simpel eingerichtet, irgendwie schön. Ja, ich würde denen sehr gerne helfen, aber ich glaube. Ah ja, gut. Dann machen wir mal mit. Zählt das Problem, wenn ich nicht kontern kann. Das Problem ist, dass sich mehr Waffen einmischen werden. So, stirb. Vielleicht krieg es in den Griff. Achtung, der greift gleich an. Okay, da hinten hat, dachte ich, der greift an, aber macht's nicht. Die kurz markieren und dann kann ich weglaufen. Ja, die Dialoge sind nicht so kreativ. So, diese Typen, äh, die beschützen mich jetzt. Also wenn ich zu denen komme und ich habe Stress, dann helfen die mir. Also, ich mache mal eine Reise. Ich fange mal... Ja gut, wenn ich hier mache, kann ich danach hier runter und dann die Zimmer. Ich fange hier an mit der Aussicht. Den Typ muss ich sicher verprügeln gleich. Nein, ja, glaube ich nicht. Ich habe nämlich kein Geld in diesem Spiel. Das kommt erst im Zweiten. Ja, und die Ausrüstung im Zweiten kommt dann auch recht zum Tragen. So. Ay, das das wollte ich jetzt machen, danke. Wo komme ich denn hier am besten hoch? Einfach mal, ich kann ja Wall. Yeah. Ich kann ja Wandsprünge äh, machen. Oder Wand hochrennen. Wie auch immer, keine Ahnung. Übrigens, voll wichtig, das wird gar nicht so oft angesprochen am Anfang, Diese, dass der Ringfinger fehlt, am einen Finger für die versteckte Klinge. Das ist ein wichtiges Detail. Das ist Old Style Assassin's Creed. Die neuen Assassinen haben das ja nicht mehr so. Wird dann auch erklärt, wieso sogar. Nee, es wird wirklich erklärt. Also es hat nichts einfach, ich habe keine Lust mehr gehabt, den Ringfinger wegzuanimieren, animieren. Sondern nee, nee, das hat alles einen Sinn. So, und jetzt habe ich hier einen Lauschangriff direkt. Das machen wir doch mal. Bevor ich zum nächsten Aussichtspunkt gehe, ja verpiss dich. Da ist eine Bank, mich die belauschen kann. Ich sage euch, es sind Ratten, nein Kinder, ich höre sie lachen, Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm, jemand muss auf die Balken klettern und sie verlagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Äh, die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Aha, wir gehen also über die Balken. Aha. Ein richtig guter Hinweis. Oder so. Ja, wie ihr jetzt unten seht, geht der vierte Balken los. Äh, es ist einfach so, dass ich die Erinnerungen nicht fertig kriege, wenn ich nicht alle Untersuchungen mache, leider. ich hau einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Die Wachen sind zum Glück nicht so gut hier. Ciao. Ja, ja. Die Partisanen kann ich wirklich brauchen später mal. Vielleicht kann ich die Random jetzt schon brauchen. Wer weiß, was da passiert noch. Gehst du da hoch? Jawoll. Dankeschön. Es gibt übrigens zwei Web Websites, wo man die Flaggen markieren kann. Die eine ist die Maps Assassin's Creed, das ist ein Fanmade. Und die andere ist irgendeine interaktivere, aber ich glaube, die benutzen dieselben Bilder, so Bilder sogar. Irgendwie, keine Ahnung. Ich benutze normalerweise immer die Maps, aber hier habe ich jetzt gerade vorhin noch eine gefunden, die anders ist, ist glaube ich, Deviant.com oder so noch. Ich muss mal nur nachgucken. Assassin's Creed.altervista.org Und die die ich normalerweise nutze, müsste ich eigentlich... ...so finden. Die die ich normalerweise nutze ist... ...Assassin's Creed.Fandom.com, oder? Ist die auf dem Fandom? Ne, das ist nicht die auf dem Fandom. Scheiße. Ich benutze nicht die Altervista eigentlich. Weil die hat ein anderes Markierungssystem. Ich habe keine Ahnung. Ich muss auf dem PC gucken, welche das wäre. Egal, auf jeden Fall, die Alta Vista funktioniert ganz gut. Die habe ich jetzt vorhin gerade entdeckt, da glitzert es ist eine Flagge. Oder ein Grafikfehler, eins von beiden. Also wir müssen aber zu diesem Aussichtspunkt jetzt. Mal schauen. So, auf die Distanz. Entweder ist es eine Flagge oder ein Visualisierungsfehler. Diesmal war es ein Fehler. Das Problem ist, dass ich die Mission erst finde, wenn ich die Aussichtspunkte habe. Weil ich vorhin die Probleme oder die Typen nicht sehe. Das ist aus irgendeinem Grund so geregelt. Da gibt es, glaube ich, nur einen Aufgang über die ganzen über den ganzen Turm verteilt. Ey, gehst da runter, verdammt. Ich wollte es den fünfmal messern. Und er lässt mich nicht. Jetzt kämpfe ich halt gegen den. Weil du nur auf dieser Kackmauer feststehen musst. Egal, das funktioniert auch so. Ich wollte ihn so cool von der Mauer anspringen, aber das geht einfach nicht. Okay, also der nächste Aussichtspunkt ist hier. Mission zwischendurch habe ich keine, außer die Bürgerrettungsmission die ich aber meinte ich auch nachträglich noch machen kann. Hoffe ich mal so. Wir holen uns die lieber. Ich glaube aber, ich kann wirklich, wenn ich später nochmal die Flaggen suche, kann ich die Bürgerrettung machen. Die Bürgerrettung. Ich hoffe es. <lacht> Wobei da liegt ja gleich in Laufrichtung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die später noch machen kann. Stirb, dieb zu euren Beamten. Ah, ich hätte noch einen zweiten töten können damit. Manchmal funktioniert es ganz selten, aber manchmal geht's. es. Ach, den habe ich jetzt aber nicht getötet eigentlich. Nicht schlecht, dass es ging, aber... Ah, da ist noch einer. Das war jetzt aber elegant. Ja, komm. Keine Ahnung. Wer, wer würde sowas nur tun? Frage ich mich jetzt aber auch. Das ist ja schrecklich. So unmenschlich. Äh, ich muss da irgendwie raus, weil der Turm ist rechts. Hier waren wir doch im Tutorial ganz am Anfang. Als wir reingeladen wurden. Bei mir glaube ich, auf diesem Brunnenplatz. Da ist eine Flagge. Ich sehe eine Flagge. Mal zur Abwechslung. schön, eigentlich. Also, es ist schon cool gemacht. Also ich finde wirklich, das ist schön gemacht, alles. Ach, scheiße, das ist der, Ge der Innenhof. Ja, da weiß ich nie, wie ich hoch... Doch, ich glaube so jetzt. Da kann sich an allem Scheiß festhalten. Nein, komm jetzt. Ah, das macht weh. Ich kann mir Kreis noch nicht greifen. Kann es sein, dass ich noch nicht alles erreichen kann? Ah doch, jetzt komme ich hoch. So. Dachte schon. Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. So. Äh, ich bin da. Jetzt habe ich hier eine Belauschmission. Und direkt daneben noch eine Verprügelmission. Die ist ganz geil. Also eine Bürgerrettungsmission. Hi. Hi. Ihr wart es in meinem Weisheit zu stehlen. Er will uns wieder treffen. Was ist es diesmal? Eine Warnung? Eine Hinrichtung? Nein, er hat Arbeit für uns. Was heißt, dass wir nicht bezahlt werden? Er hat die Wege der Händlerzunft verlassen. Er tut, was ihm gefällt. Er behandelt uns, als wären wir seine Sklaven. Und die Wache unternimmt nichts dagegen. Genug, wir müssen gehen. Er wird der sein, wenn wir uns verspäten und wird es uns spüren lassen. Eines Tages ist vielleicht jemand manns genug, sich gegen ihn zu erheben. Vielleicht. Aber bis zu diesem Tage sollten wir tun, was er verlangt. Alles klar. Ja, ich wollte es nicht hauen, aber es ist okay. So. Ah, ich muss in die andere Richtung. ups ah, ich habe ein Leben mehr bekommen. Habe ich gar nicht gesehen. Nix. Ich habe nur Freude am rumhüpfen Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul nukut Dem Händlerkönig? <lacht> der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Wir sind am Anfang immer recht misstrauisch. Und schon fällt es nicht mehr auf, dass ich da bin. Komm, komm, komm, komm, komm, komm. Hol den zweiten. Yes! Ich hoffe, ich kriege mein Kontonball zurück. Ja, ich will nicht in euch reinlaufen. Wenn die Kamera dreht, kann ich nichts für. Sorry. So, da muss ich jetzt hoch. Da ist nochmal eine Aussichtsplattform. Ja, wenn wir die Map einmal schön erkunden. So alles ist auch schön sauber. Weil sonst muss ich halt alles nachher noch machen. Und dann, das heißt, ich muss dann alle Missionen nochmal machen. Weil... Oh, das war nicht schlau. Ja, ich wusste es. Aber wir haben schon 8 von 9 Aussichtspunkten, also hier kommen wir ran. Also wir gehen zum Taschendiebstahl. Und ich lasse die Partisanen-Mission mal noch neben. Nebenbei. Okay. das war. Zum Glück konnte er die Waffe nicht ziehen, sonst hätte ich ein Problem gehabt. Aber ich wusste genau, ich muss den jetzt haben, wenn ich den schon sehe. Komm, geh da rum. schön. Die Templer sind ja die Erzfeinde der Assassinen, deswegen... Der würde mich nicht einfach laufen lassen. Die haben die Stadt unter Kontrolle und die wollen das auch behalten, deswegen werden Assassinen gejagt. Und ja, ich hätte da verloren, wenn ich da nichts gemacht hätte. Hast du verstanden? Ja, ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt dann, wen du dich wendest. An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Rätseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Ich halte X gedrückt, deswegen... Das sollte mich eigentlich nicht merken, wirklich. Und er hat mich sogar angeguckt und checkt nicht. Das finde ich schön. Das Spiel ist sehr einfach teilweise gemacht. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die später auch noch unterdrückt werden. Dann. Nein, ich wollte... Sorry. Die sind meine Buddies, da wollte ich nicht reinspringen. Ja, ich weiß, ich bin mega cool. Beachtet mich. Ich mache das nur wegen Aufmerksamkeit. Komme ich da überhaupt hoch so? Ah ja, komme ich. Perfekt. ich hab, Irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben das jedes Mal einfacher gemacht. Ich bin kein Riesenfan der Steuerung vom ersten Teil, weil sie ist aber jetzt echt klumpig und man trifft nicht wirklich das, was man will. Aber sie war okay. Und irgendwie ab dem vierten, fünften Teil wird sie halt einfach immer einfacher gemacht. Was ja einerseits okay ist, weil sie helfen dir nach und andererseits ist es dann einfach irgendwann mal zu einfach. Und auch wenn ich am Black Flag aufgehört habe, kenne ich auch die Steuerung von Unity und Rogue und so. Ich kenne die Steuerungen. Ich kenne einen Teil der Gameplay-Mechaniken. Und, naja. Halt's Maul. Ich mache nie einen starken Angriff. Ja, schon gut. So, ja, eben. Die kommen jetzt einfach mal und helfen mir. Ist voll cool. Das ist schon die nächste Mission. <lacht> Der war sauber. So. Wem helfe ich jetzt eigentlich gerade? Ich glaube, die, die da so gechillt rumsteht. Oh nein. Hals, Maul. Ja, eben. Fuck, wie kann ich greifen? Ich kann auch nicht kontern. Ich kann greifen, kontern. Später. Aber ich weiß nicht, wie jetzt. Ich glaube, ich kann das noch nicht. Ja, leck mich doch. Ich renn weg. Ich bin tot. Das war seine letzte Chance. Ja, wieso ist jetzt der Templer plötzlich aufgetaucht? Wenn der so im Angriffsmodus ist, habe ich keine Chance. Habe ich dir jetzt geholfen? Ja, habe ich, sehr gut. Achso, den müsste ich verprügeln es jetzt. War vor Die Sarazenen hatten wenig Verpflegung und brauchten das Nachschub. Aber es war keine Hilfe in Sicht. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Ich könnte ihn auch jetzt schon verprügeln. Probier das mal. Es wird sich wie immer noch jemand verletzen. Ja, und die machen nichts, weil ich mich nur mit Faustkämpfen mache. Ich werde dem wohl ein Ende setzen müssen. Ha! Hier scheint einiges über Tamir zu wissen. Seht ihr? Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet. Es gibt da etwas. Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders. Unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen. Aber ich weiß nicht, wen. Ist das alles? Ja, ja! Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Und dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Lauf. Ich habe nichts gemacht, ciao. Okay, äh, noch kurz die Befragung. Also die Belauschung. Und dann habe ich alle Missionen erledigt. Ich denke, wir werden es ziemlich schnell rausfinden. Okay, da ist die Bank. Und da sind die zwei Herren, die ich belauschen muss. Und? Wie hast du es geschafft? Oh, ho, ho, ho. das war nicht einfach, mein Freund. Ganz und gar nicht. Der verfluchte Händler hat mich erwischt und um Hilfe gerufen. Das wird die Wachen nicht erfreut haben. Mindestens ein Dutzend von ihnen kam, Alle schwer bewaffnet und streitlustig. Und was dann? Habe Fersengeld gegeben, ab durch die Menge und drüber und drunter her. Ein paar stieß ich um, aber sie verfolgten mich weiter. Wie konntest du entkommen? Meine Freunde haben mir geholfen. Wie meinst du das? Ein paar meiner Brüder treiben sich am südöstlichen Ausgang des Sucks herum. Sie ließen mich passieren und nahmen sich dann der Wachen an, lenken sie ab, während ich floh. Ohne ihre Hilfe wäre ich jetzt nicht hier. Also, dann gehen wir ins Büro zurück. Ich gucke ganz kurz, was der dna strang nicht sagt. Wie da. Weil da ist ja Missionen. Bürger retten. Ah, ich ich probiere das. Ich gucke mal später. Sonst muss ich das halt nochmal machen. Hier, und dann weich, weiß ich es aber. Aber ich meine, dass ich später noch im armen Viertel aufräumen kann mit denen. Sobald ich ins Mittelreich muss von Damaskus. Sonst mache ich halt die armen der Mission nochmal. Schon. Ich komme eh nicht mit allen Missionen in alle Welten. Äh, mit einer Mission in alle Welten, das weiß ich. Mindestens zwei Stories muss ich nochmal machen. Zumindest teilweise. So. Hi. Willkommen. willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sag mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Sukh al silah Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Sukh al wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Dann machen wir das doch noch. Wow, jede Taste, die ich drücke, dreht die Kamera so. Vermüßt. Damit ist mit im Soak mit vorbei eine großen Waffe. Das ist der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Ja, natürlich. Da geht's jetzt auch hin. Ja, dieses Logo mit dem Assassin's Creed-Zeichen oben drauf. Also mit dem Credo-Zeichen da. Ist auch nur auffällig. Das Assassinen-Zeichen. So, da kommen wir jetzt ziemlich direkt hin. hinblade und rein geht's. Wobei ich bin ehrlich, ich glaube, ich werde das nicht ohne Kampf machen können. Was ist das? Hell. Ach, ich komme da nicht hoch, Mann. Deswegen ist hier die Treppe. Das macht Sinn. Und jetzt? Ach, hier. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nicht. Eure Männer haben die, die. Befehle nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zauber. Nein, haltet ein! Ha, einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, ja nein! Oh, ja, Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern. Ihr sollt mich Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Nein, geht nicht. So einer darf ruhig auch noch sterben. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt. Ein seltsames Ziel findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Hm. Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Ja, jetzt muss ich anonym werden. Wenn mich die Leute nicht alle anrempeln. <lacht> Sobald ich das bin, kann ich zurückgehen und die Mission beenden. Ich gehe extra nicht in Action-Sicht, weil... Ich zeige es mal kurz. Eins geht natürlich nicht, weil ich unsichtbar bin. Die Action-Sicht -Action ist eine Katastrophe. Denn ich sehe nicht nur mich, sondern ich sehe noch 5000 Leute, die hinter mir herrennen. Und dabei muss ich noch navigieren können. So und schon bin ich nicht mehr gejagt. Ist schon geil. Schon ganz schnieke, ne? Was tut dieser Mann nur? Er sucht Flaggen. Ja, das war der erste von den Neuen. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch geringschätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Alter hier. Ihr solltet Al-Mu'alem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Ja. Jetzt habe ich da nur noch die Partisanenmission offen. Es kommt jetzt wieder, raus, Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürmen besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Dritter oh. September, zwei Uhr sechsunddreißig. Warren, hab heute wieder Ihren Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen in der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden, dann hätten Sie mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Lucy. Toll. Legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen um den Animus ins Laufen zu, zum Laufen zu bringen. Danke. Arschloch. Allgemeine Erinnerung: an dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Ich sehe keinen anderen ah, Stimmen. Infos. Cool. Sie sagten eben das verenden wie Leila, was meinen Sie damit? Nichts, zurück an die Arbeit bitte. Es gibt eine Deadline. Warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch von wem sie ist. Depp. Okay. Verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun sechs Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner scheiß Maschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen, aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Hm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wäre es mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Oh, Alles klar. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine, der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der hm. Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor? Ich befrage ihn noch ein bisschen. Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt, bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist das also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott. Die Gute hat Humor. Entschuldigung Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Ich soll an dem PC. Kann ich hier seine Mails angucken? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber sie lässt sich einfach eingeloggt. Ich glaube, der da Dude ist wieder reingekommen. Ah, ne. Aber an ihrem PC sind ja nur die Mails drin. Ha. Huh. Kann ich jetzt wieder rein? Nein. Okay, ich glaube, ich brauche wirklich eine Pause. Ich muss ins Bett. Also, im, im Spiel. Da Kriege ich nur das E-Mail-Netzwerk von ihr? Ja, nur das. Okay. Aber wir kriegen schon viel Infos raus. Das ist cool. Gut, dann gehen wir mal schlafen. Ein Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Wie nett. Ja gut, dann beende ich mal das Spiel hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Martin. alles gut mit Zucker bacterium.